Hallo, ich bin Jim Martens und ich werde heute mal zeigen, so die Optionen des Ultimate CMS. Wir befinden uns hier ähm, im Administrator Control Panel oder kurz ACP des Ultimate CMS oder korrekter, äh, des Votelab Community Framework mit einem Ultimate CMS installiert und einem Votelab Burning Board. Wo finden sich die Optionen für das Ultimate CMS? Naja, erstmal natürlich unter System und Optionen und dort ganz sichtbar, ganz leicht sichtbar unter Ultimate CMS. Hier haben wir jetzt mehrere Optionen zur Auswahl. In dieser Reihe nach durch die Optionen durchgehen und zeigen, was die einzelnen Optionen bedeuten. Englisches Datumsformat ist ja, zum einen nur relevant, wenn man überhaupt die ähm, englische. Sprache installiert hat und, und anbietet. Ansonsten kann man das einfach so lassen, wie es ist. Standardmäßig ist es eingestellt auf äh, diesem Format, was dem britischen Datumsformat entspricht, mit Tag, Monat und Jahr in der Reihenfolge, getrennt durch Schrägstriche jeweils. Das amerikanische Datumsformat startet mit dem Monat, darauf folgend der Tag und dann das Jahr, ebenfalls getrennt durch Schrägstriche. Einfluss hat dies beim Anzeigen von Datumsangaben im Frontend in der englischen Sprache, ansonsten hat es keinen Einfluss. Diese Option hier ist ähm, quasi eine Performance-Tweak-Option, wenn man so will. Sie kann genutzt werden wenn einem die Performance beim Erstellen und Bearbeiten von Inhalten zu, lang, zu schlecht ist. Mit dieser Option ähm, lässt sich der What you see is what you get Editor ausschalten. Also wenn es nicht angeklickt ist, dann wird er nicht angezeigt. Wenn es angeklickt ist, dann wird er angezeigt. Wenn es nicht angeklickt ist, ist es eine einfache Textbox wie hier, ein einfaches Textfeld. Man kann weiterhin mehrsprachig die Inhalte eingeben und auch unter dem Inhalt lassen sich weiterhin... Äh, Einstellungen ändern, ob da, ob da also ähm, Smileys angezeigt werden sollen, nachher, ob die ausgewertet werden sollen, ob äh, BB-Codes ähm, ausgewertet werden sollen, ob HTML benutzt werden soll oder nicht. Man kann auch weiterhin Dateien hochladen. Allerdings, wenn es ausgeschaltet ist, gibt es noch ein paar Mankos. Unter anderem können sich die Smileys nicht mehr einfach per Klick in den Inhalt eingefügt werden, sondern man muss sich dann den Smiley-Code merken und dann manuell einfügen. Und ähm, die Anhänge, die man hochlädt, kann man nicht mehr äh, einfach per Klick in den ähm, Inhalt einfügen, sondern man muss dann den, die ID ähm, des Anhangs herausfinden und kann dann mit Hilfe dieser ID den, Inhalt, äh, den Anhang in den Inhalt einbinden. Mit Hilfe des Tag-BB-Codes. Dazu in einem weiteren Video mehr. Die vier Optionen im Inhalt äh, haben unterschiedliche Bedeutung natürlich. Die beiden Meta-Optionen geben quasi die Voreinstellung an, was jeweils über und unter dem Inhalt an Informationen angezeigt werden soll. Man kann diese auch mehrsprachig anlegen. Zum Beispiel kann man sagen: Über dem Inhalt Datetime, das würde bedeuten, dass einfach nur Datum und Uhrzeit über dem Inhalt angezeigt werden. Unter Inhalt, wenn man dort zum Beispiel Author V-Card angibt, würde ein Textblock angezeigt werden, wo der Avatar des Autoren und ein kleiner Text steht, wie beispielsweise der Name des Autors hat diesen Inhalt erstellt. Ungefähr so. Die Einstellungen hier sind Voreinstellungen, sind nicht Binden, sondern später kann man im Template bearbeiten, Formular, wozu es auch ein weiteres Video geben wird, das ist ganz genau erklärt für jeden dieser Inhaltsblöcke, die es dort gibt, die Einstellung individuell überschreiben und am Anfang steht dann halt das drin, wenn man einen Block erstellt, kann es aber nach Belieben abändern. Kommentare pro Seite gibt an, wie viele Kommentare äh, von Inhalten pro Seite angezeigt werden sollen. Das ist unabhängig davon, ob, Inhalte, äh, ob Kommentare überhaupt angezeigt werden. Wenn auch Kommentare nicht angezeigt werden, dann werden sie nicht angezeigt. Aber wenn sie angezeigt werden, gibt diese Einstellung an, wie viele pro Seite angezeigt werden. Die Weiterlesenlänge gibt an, nach wie vielen Zeichen ein äh, Inhalt standardmäßig, also wenn nicht ein entsprechender BB-Code, der sogenannte More-BB-Code, wenn er nicht verwendet wird, nach wie vielen Zeichen äh, ein Beitrag abgeschnitten werden soll, sofern er überhaupt abgeschnitten wird. Die Einstellung zu Seitenleisten, lässt einen hier quasi die Wahl, ob man die rechte Seitenleiste zuklapper haben möchte oder nicht. Ist diese Checkbox nicht mit einem Haken versehen, bedeutet das, dass die Seitenleisten nicht zuklappbar sind. Die linke ist nie zuklappbar, die rechte ist dann auch nicht zuklappbar. Wenn der Haken gesetzt ist, dann kann die rechte Seitenleiste zugeklappt werden. Warum möchte man die rechte Beispielsweise nicht zuklappen, eventuell wenn man da Werbung hat und möchte, dass die Werbung auf jeden Fall angezeigt wird? Eine Möglichkeit. Der Standardfall für das WCF auf anderen Seiten außerhalb des Ultimate CMS ist jedenfalls, dass, es dass die rechte Seite immer zuklappbar ist. So, speichern wir das Ganze mal. gehen dann auf Sortierung. Hier sehen wir, dass Inhalte standardmäßig nach Veröffentlichungsdatum und Uhrzeit absteigend sortiert werden. Hier standardmäßig. Nach der Installation steht das erstmal auf ID wie bei allen und aufsteigend. Aber bei Inhalten, Veröffentlichung und Absteigend macht halt Sinn, weil diese Einstellung auch Einfluss aufs Frontend hat, wie die Inhalte dort sortiert werden. es hat also nicht nur Einfluss auf die jeweiligen Listen im ACP, unter äh, Inhalte auflisten, Kategorien auflisten, Seiten auflisten, Menüs auflisten und so weiter. Aber Menüs ist hier nicht mehr drin, aber halt alle, die hier vorkommen, äh, hat es nicht halt nur darauf Einfluss, sondern eben manchmal auch aufs Frontend. Und auf jeden Fall bei Inhalten ist eben der Fall. Die Wirkung dessen kann man unter Inhalte auflisten sehen. Dort sieht man nämlich, dass Veröffentlichen absteigend hier ausgewählt ist, aber von den äh, Spalten, die zum ähm, Sortieren geeignet sind, kann man allerdings auch vor Ort das nochmal manuell verändern und zum Beispiel nach der ID und äh, aufsteigend sortieren lassen oder ID und absteigend sortieren. Wenn man das Ding wieder aufruft, dann wird wieder standardmäßig das äh, nach dem sortiert, was in den Optionen ausgewählt wurde. Und Seiten auflisten, wo es halt nach ID sortiert wurde, sieht man hier auch, dass nach ID sortiert wurde. Wir hatten eben in den Optionen den What is this, what get editor ausgeschaltet. Um das Ganze mal in Aktion zu sehen, was das bedeutet, das heißt, hier erscheint dann der What is this, what get editor normalerweise, der erscheint jetzt, wenn die Option nicht selektiert ist, entsprechend nicht. Und wie ich eben gesagt habe, man kann die Smileys nicht einfügen. Man kann zwar irgendwelche Bilder reinziehen, das sollte man allerdings nicht machen, weil dann lässt sich das außerhalb der lokalen einzelnen Installation nicht verwenden, äh, der Inhalt. Man kann Dateianhänge hochladen. Nehmen wir mal an diesen äh, Debug-Text hier. Aber auch hier ins Text einfügen ist nicht möglich. Man kann allerdings, wenn man über... Ähm, diesen Link fährt unten äh, in dem hier jetzt eingeblendeten äh, Link, sieht man hinter ähm, Attachment ganz am Anfang eine 1 stehen. Das heißt, das ist der erste ähm, Anhang. Man kann den also einbinden mit Attack 1 Attack. Aktualisieren wir das mal und gehen, in den, gehen ins Frontend, gucken uns an, wie dieser Inhalt, der hier als Seite verwendet wird wie der aussieht das heißt wir gehen jetzt auf äh, PAP und test und sehen jetzt aha, hier wird jetzt der link gemacht zu diesem Attachment und man kann es runterladen da es kein Bild ist wird es dementsprechend auch nicht anders eingefügt wenn wir jetzt ein Bild hochladen Beispielsweise hier den Leuchtturm, dann sehen wir hier, es hat die ID 2, wenn man jetzt die 2 dahin stellt und aktualisiert. Und dann hier aufruft noch einmal, erscheint das Bild und die Datei, die man jetzt nicht eingebunden hat, erscheint hier unter Dateien. Das hat ja, es angekündigt als in einem anderen Video, aber jetzt haben wir es gleich hier gemacht. Das ist halt, wenn der what you see is what you get editor ausgeschaltet ist. Wenn man ihn wieder anschaltet, dann lässt sich unter Inhalte auflisten und Inhalte bearbeiten auch der Word- oder editor wieder finden und dann kann man auch das wieder ganz einfach einfügen. Beziehungsweise ja natürlich mit dem Gleichheitszeichen hier. Es wird aber links nicht viel ändern äh, an der Darstellung, weil beide ähm, Optionen möglich sind. Bilder werden halt dargestellt, während ähm, nicht-Bilddateien einfach nur mit ihrem Link angegeben werden. Von daher macht es wenig Sinn, äh, Anhänger einzubinden, die keine Bilder sind. Das schreiben ich mir noch einmal und zeigen hier jetzt nochmal, wie man die Smileys jetzt auch wieder einfügen kann. So und wenn man sich die ähm, werden sie auch ganz angenehmerweise als 1 eingefügt. Na, wenn man sich jetzt die Sachen merkt, äh, was relativ einfach ist, äh, genauso wie Smile, ähm, wenn man sich die smiley kurz merkt, dann ist es relativ einfach, die dann auch ohne diese Klickhilfe äh, einzubinden. Die Einstellungen funktionieren in jedem Fall, ja, soweit dazu. Das waren die Optionen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und in dem geht es dann um ja, Templates und was es mit ihnen auf sich hat. Die Templates sind das zentrale Stück quasi neben den Inhalten, Kategorien und Seiten um das Ultimate CMS bedienen zu können. In diesem Sinne, bis dann!